Jugendmedienzentrum T1 ich bin Missgeburt. Du bist Abfall. Krepier doch einzig. Fing ich halt um. Yes, ich auch. Super. Ja. Ich würde auch Felix mitnehmen. Ja. Wer ist denn das? Okay. Ja, okay. Wer? Ich jetzt? Ja, lad ihn ein. Das kann witzig werden. <lacht> Irgendwas für Mathe gemacht, oder? Nee, ich hab hier echt gar nichts. Ist so, oder? Bei mir auch. Vor allem Frau Meier erklärt alles so langsam, okay. dass ich in der letzten Reihe fast einpenne. Ja, also, Herr Schmuda auch. Und ich meine, selbst wenn ich mal wach bin, er kann halt einfach überhaupt nicht erklären. Also, ich verstehe gar nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass niemand die mathe bei uns an der Schule einfach so einen Schlag haben, alle. Ja, also, Mathe allgemein kann man eigentlich komplett in die Tonne treten. Naja, bei meinen letzten Noten muss ich langsam schon mal irgendwie was Gutes machen. Ich geh mal kurz das zu holen. Ist das gerade wirklich passiert? Bäh! Yeah. Der Schleimer hat heute Mathe mit 2 bekommen. Der Streber. Lol. Krepiert auf Edix. Das geht mir jetzt wirklich zu weit. Ich Mensch, da können wir doch eigentlich nach Acker schauen, Oder? Oh ja, das wäre doch super. Ja, auf jeden Fall. Das muss man nur davon erzählen. Ja, das ist echt super. Mhm. Hi. Ist du schon da? Ratet, was ich in Mathe habe? Oh je. sag schon, was, was ist? ist? Eine 2. Hey, Dich so gut? Ja, das ist der Nachhilfe der Ja, klar, hat die Nachhilfe wieder was gebracht. Bisschen, ja das geht auf jeden Fall. Ja, klar, wenn man eben das jetzt so Ist Alles okay? Typisch. Ja. So okay. ja, so. ja. Neue Fotos? Ja, extra für dich, Felix. Schleimer. Krass. Warum macht da keiner was dagegen? Schleimer. Hm? Nix. Ciao! Ciao! Wie kann man denn sowas überhaupt gehen? Ha! Sei Pisser! Ah! Hab heute in der Umkleide was krasses gesehen. Ha, was denn? Ich hab's auch gesehen. Uah. Krass, ist ansteckend. Ah, wie heißt die Krankheit? Stinkt tut er auch noch. Ja, Felix, geh heim. Ist einfach nur wieder. Ich brauch niemand Felix. Ein ein ein ab also, Abfall. Schreuzschattel. Als Missgeschlag, auf der Reihe von ist Was ist Ich hätte Felix helfen können, ich hätte einfach in die Gruppe schreiben können, dass sie einen aufhören sollen oder wenn sie es nicht getan hätten, ich hätte die Gruppe auch einfach verlassen können, aber ich wollte es mir einfach nicht mit den anderen verscherzen. Und wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, ich hätte Felix helfen müssen. Ich hätte mich einfach mit Anna zusammenschließen können. Zu zweit hätte ich mich bestimmt getraut, weil wir zusammen einfach stärker gewesen wären. Ja, also als alle dann Felix nicht mehr so toll fanden, fand ich ihn halt auch nicht mehr so toll. Und ich habe mir halt irgendwie auch gedacht, ich meine, wenn er sich selber nicht wehrt, ist er auch irgendwie selber schuld. Und dann habe ich ihn auch nicht mehr angerufen, weil, ja. Also im Nachhinein weiß ich natürlich, dass das totaler Schwachsinn war. Ich meine, er hat ja selber nichts machen können. Es gab ja keinen Grund dafür. Und er hat auf jeden Fall Hilfe von außen gebraucht. Und die hätte ich ihm einfach anbieten sollen. Ich hätte ihn einfach anrufen können und mit ihm reden können. Und ich habe mich noch gefragt, warum keiner was unternimmt. Das Ganze wurde mir auch echt zu krass. Aber Felix ist auch gar nicht mein enger Freund. Und wahrscheinlich habe ich deswegen einfach nichts gemacht. Jetzt ist mir klar, ich hätte was von sollen. Alex und Benny sind meine Freunde. Und ich hätte ihnen sagen sollen, dass es gar nicht mehr lustig ist. Ich hätte einschreiten können. Da war ich wohl einfach zu feige. Hätte ich anders machen sollen. Als dann wieder so ein krasses Foto von Felix kam, bin ich gerade aus dem Auto meines Vaters ausgestiegen. Und in dem Moment war es mir einfach zu peinlich, ihm von der ganzen Situation zu erzählen. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, dass es eh schon so eskaliert ist, dass ich auf jeden Fall einen Erwachsenen um Hilfe bitten hätte sollen weil es einfach nicht mehr lustig war. Ja, ich hätte früher darüber reden können oder mir Hilfe suchen sollen. Aber ich habe mich einfach total ohnmächtig gefühlt. Ich habe mir einfach gewünscht, dass irgendjemand auf mich zukommt und mir hilft. Wenn du Mobbing mitkriegst, dass irgendjemand fertig gemacht wird, dann schau nicht nur einfach zu, sondern tu was gegen Mobbing. Weil du kannst es stoppen. Dislike, leicht Misshandlung Hab Mitleid für ignorante Haltung Es ist Zeit, hab Schneid und lock dich aus Weil es kein einziges Todesopfer wegen Mobbing braucht Zur Zeit versprüht Felix nur wenig Euphorie Er leugnet, wie die Auswirkungen sind, die ihn nie wieder so beschwert Durch sein Leben gehen lassen und das Verblassen von glückseligen Sachen Ihm in seinen Alltag belasten, was für ein Schwachsinn Dislike, weiß keinen Witz, leicht weil Mitleid nicht reicht Mentalität, ich bewirb keine Veränderung von Problemen. Auch du kannst es stoppen, du kannst dagegen vorgehen.